Hallo alle zusammen! Erfahren Sie, wie Sie Daten von hardware RAID 5 wiederherstellen, der auf dem ARC 1210-Controller gesammelt wurde. Wie man ein RAID-Array RAID aufbaut und was zu tun ist, wenn der Controller nicht funktioniert. Der Verlust von kritischen Daten ist immer ein spontanes Ereignis. Obwohl RAID 5 eine der zu verlegenden Datenspeicherlosungen äh, aller Stufen ist, kann es keinen hundertprozentigen Schutz vor Datenverlust äh, garantieren. Im unvorherbarsten Moment können ein oder mehrere Laufwerke ausfallen, eine Controllerfunktion oder eine der Hardware-Komponenten ausfallen, eine falsche Konfiguration, ein versehentlichen Loschen oder Formatieren von Laufwerken können zum Verlust wichtiger Informationen führen. Später im Video zeige ich Ihnen, wie Sie Daten von einem RAID-Array mit einem funktionunfähigen Controller wiederherstellen. Lassen Sie uns zunächst den Prozess der RAID-Erstellung durchgehen, worauf Sie bei der Erstellung eines RAID achten müssen und welche Parameter Sie benötigen, um die verlorenen Daten später wiederherzustellen. Das RAID wird aus drei Festplatten bestehen, die von einem RAID-RC-1210-Controller zu einem RAID zusammengefügt werden. Wenn Sie ein System mit einem RAID-Controller und installierten Laufwerk starten, wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Meldung wird etwa 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt, so dass Sie Zeit haben, das Konfigurationsmenü durch Drücken von Tab oder F6 auszurufen. Um die Einstellung zu überspringen, drücken Sie SCC. Sobald die Konfiguration aktiviert ist, erscheint das BIOS Fenster mit einer Auswahl in dem die an das Motorboard angeschlossenen Controller ausgelistet sind. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um den zu konfigurierenden Adapter auszuwählen. Drücken Sie Eingabe, Enter und das Hauptkonfigurationsmenü ausrufen. Um ein RAID recht schnell zu konfigurieren, wählen Sie das erste Element des Menüs, klick -E Volume Volume, raid und drücken Sie die Eingabe-Taste. Wählen Sie einen RAID-Typ aus der Liste und drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Geben Sie die Volumengröße und die Blockgröße an, erstellen Sie ein Volumen, Ja, und bestätigen Sie mit der Angabetaste, wählen Sie dann den Installationstyp normal im Hintergrund oder ohne Intelligenz Enter. Damit ist der RAID-Erstellungsprozess abgeschlossen. Drücken Sie mehrmals die Taste Tab, um den Vorgang zu beenden und neu zu starten. Überspringen Sie beim nächsten Start die Einstellung mit SI und warten Sie, bis das System hochgefahren ist. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung. Und positionieren Sie das neue Laufwerk. Die zweite Möglichkeit, ein RAID-Array zu erstellen, ist die Verwendung eines Webbrowsers oder von RCHTTP, eines webbasierten Programm? Die Software hilft bei der Identifizierung des Controllers im System und seiner IP-Adresse. Starten Sie das Dienstprogramm durch Doppelklick auf das Symbol im Kontextmenü und eröffnen Sie es über das Menü Start. Im Brows-Fenster auf der linken Seite sehen Sie eine Liste der definierten Controller. wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und erweitern Sie diese Registerkarte. Wenn Sie auf das Modell klicken, wird eine neue Registerkarte mit der IP-Adresse des Geräts geöffnet. Wenn der Controller nicht vom System erkannt wird, laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie sie manuell. Um das rail controller Verwaltungsmenü auszurufen, gehen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Der Standardwert ist Admin, das Passwort lautet 0000. Öffnen Sie die Registerkarte Quick Funktion. QuickCAD. Wählen Sie im geöffneten Fenster auf der rechten Seite den RAID-Tube aus, geben Sie die RAID-Große den tube und die Blockgröße an, setzen Sie hier ein Hexen und klicken Sie auf Bestätigen. Das Volumen wurde erstellt, warten Sie bis die Initialisierung abgeschlossen ist, dann wird es in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Jetzt müssen Sie sie nur noch partitionieren und Daten auf die Festplatte schreiben. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, Datenträger installieren, OK und partitionieren Sie ihn. Wenn der Controller ausfällt, können Sie die Daten nicht mehr von den Laufwerken abrufen, ohne den Controller abzutauschen. Sie können versuchen, die Laufwerke mit dem NUT-Betriebssystem zu lesen, aber wenn Sie kein m, erfahrener Benutzer sind, kann dies noch mehr Schaden anrichten und Sie können Ihre Daten vollständig verlieren. Wenn Sie keinen Ersatz für Ihren defekten Controller finden können, können Sie Headman Rate Recovery, ein spezielles Datenredubungs-Tool, verwenden. Es unterstützt die meistens gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Es kann die Informationen über den Zurstellung des RAIDs verwendeten Controller ableiten und das RAID wiederherstellen. Schließen Sie die Laufwerke direkt an die windows hauptplatine an und starten Sie das Programm. Bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ein Laufwerk verfügen, die mindestens so groß ist wie die wiederherstellenden Daten. Möglicherweise haben Sie auch ein Problem mit nicht genügenden SATA-Anschlüssen und Strom Dafür gibt es verschiedene Adapter, die verschiedene Modelle können Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Wie Sie sehen können, hat die Software das Gerät aus dem angeschlossenen Laufwerk automatisch wieder zusammengesetzt. Detaillierte Informationen finden Sie unten. Prüfen Sie, ob es äh, richtig erkannt wurde. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und führen Sie einen schnelleren Scan aus. Und um die Ergebnisse anzugeigen, fertig. Suchen Sie den Ordner, in dem die Dateien gespeichert wurden. Wenn Sie auf die Dateien klicken, können Sie Ihren Inhalt in der Vorschau sehen. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherpfad an. Und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden Sie sich in dem von Ihnen angegebenen Ordner. Wenn schneller Scan, die verlorenen Informationen äh, nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse durch. Wenn die Software Ihr Arrays nicht automatisch ermittelt und aufbauen kann, können Sie den RAID-Konstruktor verwenden. Um ein Array mit Konstruktor zu erstellen, müssen Sie die Parameter des zerstörten RAID kennen. Wählen Sie manuell erstellen und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster den Ray-Typ, die Blockreifenfolge und die Größe an, Wählen Sie die Festplatten im Ray aus und geben Sie deren Reifenfolge an. Füllen Sie die Fällende mit leeren Festplatten auf, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Wenn die Parameter korrekt sind wird mindestens eine Petition unter Inred angezeigt. Erwarten Sie diese und überprüfen Sie, ob der gewünschte Ordner vorhanden ist. Wenn die Präsentation nicht erscheint und die Parameter korrekt sind, müssen Sie hochwahrscheinlich einen Offset finden und angeben, an dem sich der Anfang des Dateisystems auf den Laufwerken befindet. Die Re Technologie dieses Kontrollix-Tipps ist so konzipiert, dass der Anfang des Dateisystems nicht am Anfang des Laufwerks liegt. Da die Informationen überschrieben wurden, kann dieser Versatz von der Software nicht automatisch erkannt werden. Wollen Sie den e Hex-Editor, um sie zu finden, führen Sie es aus, indem Sie mit der Rechner Maustaste auf den Datenträger klicken und ihn in der Liste ausfällen oder Ctrl plus H drücken. Klicken Sie hier auf das Suchsymbol und geben Sie den äh, folgenden Wert in dieser Zeile ein f und klicken Sie auf Suchen. Der gefundene Wert ist minus ein Sektor, da der Anfang dieses Dateisystemtipps im zweiten Sektor von Anfang liegt. Der gefundene Offset muss für jede der Platten angegeben werden. Oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Laufwerk und geben Sie es in dieses Feld ein oder klicken Sie auf dieses Symbol. Wenn die Position noch nicht erschienen ist, sollte sie nach Ergabe des Offsets erscheinen. Wenn Sie alle Parameter angegeben haben, drücken Sie aus hinzufügen. Dann wird raid im Datenträgermanager angezeigt. Es muss nur noch gescannt und die Daten zurückgegeben werden. Datenverluste treten häufig auf, wenn Festplatten ausgetauscht oder in andere Rechten eingebaut werden. Um das Array wiederherzustellen, führen Sie alle Schritte vollständig aus und akzeptieren Sie nicht die von einem anderen System angebotene Initialisierung und Formatierung von Laufwerk. Das Formatieren des Botlaufwerks oder der Position kann die Verflechtung beschädigen oder loschen, was die Wiederherstellungsbarkeit von Daten verringert und zu unwiderbrüchlichen Verlust führt. Es ist ratsam, eine Sicherungskopie des Datenträgers zu erstellen, bevor Sie etwas unternehmen. Heaven Red Recovery verfügt über zusätzliche Funktionen und die Effizienz der Arbeit mit Red Laufwerken, die Anzeichen von Hardware-Defekten aufweisen, zu verbessern. Mit der Software können Sie Festplatten erstellen und analysieren, was die Belastung Ihrer Festplatten reduziert und sie vor Auswählen schützt.